Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Pfarrer, ein Arzt und ein Ingenieur gehen gemeinsam golfen. Diesmal jedoch müssen sie ewig warten, weil die Gruppe vor ihnen super schlecht ist. Nachdem sie ungeduldig sind, hoffen sie dann den Rasenwart zu sich und fragen, was ist los, wieso kriege die den Bäumen ins Loch? Sagt der Rasenwart, ja, letztes Jahr hat sie ja bei uns im Vereinshaus gebrannt. Und da gab es eine furchtbar große Explosion. Und die dabei erblindeten Feuerwehrleute dürfen bei uns jetzt gratis jederzeit spielen. Sagt der Pfarrer, oh... Ich werde für Sie beten. Der Arzt. Ich kenne ein paar gute Augenärzte. Ich werde mal schauen, ob man da noch was machen kann. Der Ingenieur meint, warum spielen die nicht nachts? Der Montagswitz